Servus und Hallo bei der Heute mit Interview mit Filine Egbauer. Die hat auf der letzten Hanfparade mit der Chrissy zusammen das Programm moderiert und bei dem vorletzten Smoking, wie nee, vom letzten Smoking, hat sie auch eine Rede gehalten. Hallo Filino! Schön, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Danke für die Einladung. Du lebst in? Also, ich lebe jetzt in Wedding. Geboren bin ich in München Nein. und in aufgewachsenen in Landshut. Oh, Genau, nicht so. aber dann habe ich noch mal ein paar Jahre, als ich das Abi gemacht habe. 2010 bin ich nach äh, München erstmal gezogen, die, nächst, die nächste Großstadt, wo ich hin konnte. Und dann ähm, irgendwann habe ich in München dann gemerkt, so irgendwie, da ist noch mehr und Berlin hat irgendwie gerufen und jetzt bin ich hier. Welche Sternzeichen bist du? Krebs. Und, und Pferd. <lacht> <lacht> Wie bist du auf das Thema Drogenpolitik gekommen? Also es sind so, ich glaube, es gibt ganz viele Gründe, so, so, wenn man sich fragt, wie, warum mache ich das, was ich jetzt mache. Mhm. Ähm, es gibt so zwei Dinge, die ich mit der Zeit erfahren habe, die mich ähm, sehr, ähm, an, also die dafür gesorgt haben, dass ich an dem Thema dran geblieben bin. Ähm, das eine ist, ähm, wie viele Menschen eigentlich in der Welt sterben, mhm. wegen dieser katastrophalen Drogenpolitik und wegen der ganzen Irrtümer über Drogen. Und diese überzeugen, dass Drogen mit ähm, ähm, Strafverfolgung ähm, behandelt werden sollten, also Drogenkonsum und der Verkauf. Ähm, was, wie viele Kriege eigentlich in der Welt existieren? So einerseits wie jetzt in den Philippinen seit ein paar Jahren, ähm, dass Menschen einfach umgebracht werden, weil man sagt, sie sind schädlich für die Gesellschaft und deswegen, ähm, wenn wir eine bessere, wenn wir bessere Philippinen haben wollen, ist es okay, wenn diese Menschen einfach irgendwie getötet werden, wie auch immer. Und das andere, die, die Kriege in den Anbauländern wie in Mexiko, Mittelamerika oder so, wo einfach so viele Menschen sterben. Und das zweite ist, dass irgendwie niemand darüber redet. Und dann, und dann eben dieser ganze globale Zusammenhang, dass es eben nicht nur diese Kriege sind, sondern dass wir so gewisse Überzeugungen über Drogen in der Welt haben. Ähm, die dann überall ihre verschiedenen Auswirkungen haben. Also in Deutschland ähm, dann, dass Leute ihren Führerschein verlieren, ihren Job nicht mehr ausüben können, ähm, stigmatisiert werden, marginalisiert werden in Lebensumständen, wo sie keine Hilfeleistungen kriegen, weil Leute sagen, so jemand, der Drogen nimmt und dann Probleme hat, hat keine Hilfe verdient. Mhm. Also so Dinge, die verstören mich, ja. dass man sagt, wenn Menschen Entscheidungen treffen, die irgendwie jetzt gerade nicht... Ähm, allgemein akzeptiert dass haben sie keine hilfe verdienen oder ist okay wenn sie leiden mhm. und das ist halt extrem stark genau bei diesem thema also ich glaube es hat mich immer wie diese Dynamik interessiert, warum Menschen abgewertet werden und dann habe ich durch verschiedene Ereignisse gemerkt, irgendwie, dass ähm, Drogenthema extrem stark ist und gleichzeitig aber sehr wenig darüber geredet wird, weil es ja stigmatisiert wird. Eigentlich ist ja auch eine doppelte Moral, ne? es gibt äh, keine guten oder schlechten Drogen. Ja, das ist aber auch noch, ist noch mal eine andere Doppelmoral, insofern, ähm, weil man ja irgendwie eine Meinung hat darüber, ähm, eine Meinung darüber haben möchte, wer wie Drogen nehmen darf und irgendwie in den Köpfen der anderen Menschen rumschwirrt, ähm, welcher Drogenkonsum verantwortungsbewusst und kontrolliert ist und welcher nicht. Und dann hat man bei Alkohol ja auch einerseits den Leuten Bierzelt oder die bei der CDU, ähm, keine Ahnung, äh, ihre, ihre Erfolge feiern oder so, da ist es dann kontrolliert und in Ordnung und man geht wieder am nächsten Tag ins Leben. Und gleichzeitig hat man aber die Vorstellung von den Leuten, die dann nicht mit dem Alkohol umgehen können und das Loser sind oder irgendwie dann ähm, es okay ist wiederum, ähm, dass es denen schlecht geht, weil die sind selbst schuld, weil sie sich nicht unter Kontrolle haben oder schlechte Entscheidungen getroffen haben und immer wieder wird gesagt, die Droge ist schuld und ähm, damit macht man es sich halt äh, zu leicht, ja. ist auch einfach falsch. Das ist, das ist mir den einfach. Menschen nicht gerecht. Oder, oder wenn jetzt hier ich mit der U-Bahn hergefahren bin. Ich meine, jedes Mal, wenn man mit der U-Bahn fährt in, ja. in Berlin, kriegt man, glaube ich, verschiedene ähm, auf den ersten Blick schwierige Lebensverhältnisse von Leuten mit. Und die sind auch teilweise einfach wirklich nicht schön. Aber in dem Moment halt dann zu denken oder eine gewisse Angst oder Distanz zu haben, sagt halt dann auch eigentlich sehr viel über einen selbst aus ähm, und, und nicht so viel über die andere Person, ja. die man ja eigentlich gar nicht kennt. Also, das passiert im eigenen Kopf. Ja. Ja, du guckst jemanden Nein, in deinem Kopf passiert das Ganze. Und und das ist sehr schädlich, weil man dann ähm, komplexe Zusammenhänge und wirklich ähm, ähm, unfaire also unfaire Bedingungen ähm, und unfaire Chancen ins Leben zu starten, ähm, die es halt gibt, mhm. aufgrund, aufgrund verschiedenster Gründe, die man mhm. haben kann. Bildung, Zugang zu Bildung oder, oder irgendwie ähm, die Unterstützung von Eltern oder ähm, irgendwelche anderen Diskriminierungsformen, die man haben kann oder einfach individuelle Faktoren auch oder dass man halt einfach bestimmte Sachen nicht will, die aber irgendwie so etwas wie Arbeiten, manche Leute haben keinen Bock auf Erwerbsarbeit und deswegen macht man sie auch fertig und es sind so viele Sachen, wofür man andere Menschen irgendwie schlechter darstellen versucht. Ähm, aber wenn man das alles dann, wenn man dann diese Droge hat und sagen kann, okay, das passiert alles wegen, keine Ahnung, Crystal Meth, deswegen mhm. geht es der Person schlecht, mhm. dann hat man halt einfach so eine leichte Erklärung, die sie halt in diese allgemeine Erklärungsmuster auch leicht reinpassen und was sich dann wiederum mhm. alles wieder bestätigt, der Person geht schlecht wegen Crystal Meth und nicht, weil wir ein unfaires Bildungssystem haben. Das stimmt. Oder vielleicht ja. geht es der Person noch gar nicht so schlecht wegen dem Crystal Meth, sondern, mhm. ich weiß nicht, aber das, das ich sind alles Mutmaßungen glaub, jetzt. Also man muss man muss halt einfach menschengerecht werden in ja. ihrem Leben und ähm, ähm, diese vorschnellen Mutmaßungen halt dann loswerden. Okay, der Person geht schlecht wegen Alkohol oder geht es mhm. schlecht wegen... Oder, oder dann geht es ja noch weiter von wegen, die will sich eh nicht helfen lassen, die ist eh süchtig, die kann keine Entscheidung treffen, mhm. die Person mhm. wegen dem Alkohol. Und so ist alles halt einfach ein leichtes Erklärungsmuster, was aber nicht der Wahrheit entsprechen muss oder ja, nicht. Wo so, engagierst du dich überall und wie finanzierst du diese Arbeit? In den letzten Jahren vorwiegend bei My, My, My Choice gewesen. Das ist eine kleine Initiative, die eine Freundin und ich zusammen gestartet haben und, und jetzt machen mit ein paar Leuten zusammen, die uns hier und da unterstützen, die wir auf dem Weg kennengelernt haben. Julia und ich haben uns gefunden, weil wir damals beide ähm, nach irgendeiner Möglichkeit gefunden haben, uns drogenpolitisch zu engagieren, wo ähm, es nicht nur um eine, einen Aspekt ähm, der Drogenpolitik ging, wie ähm, Drogenhilfe oder nicht nur um eine Substanz, mhm. sondern das irgendwie so ganzheitlicher angehen wollten, ähm, aber auch so um unsere, also ich war davor in einer anderen Arbeitsgruppe, wo das so war, mhm. ähm, aber da hatten wir so ein bisschen dieses ähm, spontane ähm, Berlin-Feeling, ähm, einfach in Berlin mal eben was aufstellen oder ähm, äh, tolle Sticker machen, keine Ahnung, das, das vom, vom Stil her habe hab ich da was Neues gesucht, äh, Julia hatte Bock was zu machen und dann haben wir das dann so gestartet, das war die letzten Jahre so und, und geht weiter. Ich sage, es geht weiter, weil ich jetzt sehr viel mit anderen Sachen beschäftigt bin, nämlich weil ich jetzt verliebt arbeite, also da werde ich anständig bezahlt. Es Law Enforcement Against Prohibition. Das ist ein äh, Verein, der sich vor ein paar Jahren gegründet hat, in, also es gibt es in mehreren Ländern der Welt, aber in Deutschland hat er sich äh, 2015 gegründet aus, und besteht zum Teil aus Leuten, die ähm, Strafrechtshintergrund haben, mhm. also Polizei, ähm, äh, Bewährungs- HelferInnen, sowas auch aus der Richtung, okay. ähm, Leute, die beruflich mit diesem Bereich des Strafrechts äh, zu tun haben. Ach, Bewährungshelfer auch, das wusste ich ja gar nicht. Hey, Leute, also wer von euch Bewährung hat, ne? Kannst du ja mal darauf hinweisen. Ja, alle, die diese Drogenpolitik durchführen müssen, mhm. äh, die jetzt äh, die, dieses BTMG durchführen müssen ja. ähm, und, und teilweise halt gegen ihren Willen oder mhm. gegen, ähm, ja, die das dann im Alltag machen und sagen: Ich weiß, es ist nicht richtig oder ich bin in Situationen gekommen, die ich nicht mehr kommen möchte mhm. ähm, und, oder ich möchte mich halt auch irgendwie engagieren. Eine, eine Aufklärung zu betreiben, eine Bildung zu betreiben, äh, treiben, dass Drogenpolitik ein Thema ist, äh, woran wir arbeiten sollten und was wir dringend verbessern sollten. Mhm. Weil, ähm, man, weil einige eben merken, dass sie mit ihrer Arbeit im ähm, Strafrecht nicht dazu beitragen, dass Leuten besser geht, sondern gemerkt haben, oder es eigentlich ganz andere Maßnahmen, sowas wie ein Drogenkonsumraum oder so, mhm. oder eine legale Spritzenabgabe, dann Austausch mhm. ähm, oder Substitutionsbehandlung oder so, wenn sie diese Erfahrung gemacht haben und es erstmal gesehen haben, äh, die dann auch merken oder jetzt merken, wo ich es erzähle, <lacht> dass wenn sie sich berufen fühlen, Menschen zu helfen in schwierigen Situationen, was ja bei vielen, denke ich mal, tatsächlich die Motivation ist, die im Strafrecht arbeiten, habe ich jetzt auch einige kennengelernt. Mein Bild der Polizei hat sich auch ein bisschen verbessert. Genau, dass da viele einfach einen besseren Job machen möchten. Und, und das ist halt lieb, dass man ihnen die Gelegenheit gibt und die Vernetzung, ja. ähm, diese Sachen besser zu machen und anzustoßen. Mhm. Das bedeutet die komplette strafrechtliche Kette. Kann er jede Jeder, kann <lacht> mitmachen. Okay. Jeder kann mitmachen. Die ähm, lieb, lieb, dieses Jahr sind wir neu durchgestartet. Mhm. Also ich habe im Januar angefangen ähm, als erste bezahlte Mitarbeiterin dort. Mhm. Ähm, und dadurch ähm, ist eine Regelmäßigkeit reingekommen ähm, und, und Strukturen, ähm, wo, wir, wo wir jetzt die Möglichkeit haben, größer zu werden. Und deswegen ähm, gerade jetzt ist ein guter Moment, uns beizutreten und zu sagen, hey, das was Lieb jetzt die letzten Monate gemacht hat das war schick ich will mehr davon mhm. ähm, und zu sagen ich will teil davon sein äh, genau weißt du den beitrag wie hoch der ist? ja ja äh, regulärer jahresbeitrag ist 80 euro okay. Okay. und das Genau, auf den Monat umgerechnet ist das dann noch ein paar Euro, ähm, aber tatsächlich ist es auch so, dass für manche Leute das ist äh, trotzdem viel Geld und man möchte irgendwie dabei sein und ähm, dann kann man auch einen Antrag beim Vorstand stellen. Ähm, also es geht eh alles über die Mitglieds-, äh, der Mitgliedsantrag über den Vorstand immer, den kann ich jetzt zum Beispiel. Wir schließen, ich nehme ihr entgegen, mhm. ähm, wenn die bei uns eingehen und bearbeitet die äh, zusammen mit der Schatzmeisterin, dann aber äh, der Vorstand, äh, wir schließen darüber, wer angenommen wird oder nicht. Und wenn man unter der Einkommensgrenze, ich weiß, 1200, 1300, ich kann es nochmal nachschauen, auf jeden Fall kann man dann ähm, auch den, den Beitrag senken auf 30 Euro im Jahr. Nur die Drogenbeauftragte, hat die Gesprächsbereitschaft schon signalisiert? Also was ihre Gesprächsbereitschaft angeht, warte ich einfach ab. Ähm, das sagt für mich jetzt noch nicht so viel aus. Ich bin gespannt auf ihre Taten und auf ihre Schwerpunkte, die sie setzen möchte. Mhm. Ähm, und ob sie was wünschenswert wäre, ich, ich weiß es nicht. Ähm, bisher macht sie ja nicht so den Eindruck oder ihr politischer Hintergrund, ähm, dass sie da ähm, so eher auf der, also eher auf der Repressionsseite aber sie kann ihre Schwerpunkte setzen und vielleicht nimmt sie es ernst, dass sie das wirklich verantwortungsvolle Aufgabe hat. Also was ich so das Gefühl habe, ist, dass in, seitens der CDU, CSU oder vielleicht auch bei anderen Leuten in der Politik nicht begriffen wird, was für ein relevantes Thema ist. Weil wir haben in Deutschland vorwiegend diese Debatte um Cannabis-Legalisierung und das ist ja so eine Ecke geschoben von wegen, die wollen einfach selber kiffen. Ich finde es nichts Negatives, wenn man einfach selber kiffen. Und, und das ist halt ein Studijob. Also es ist auch in diesem Umfang, weil ich jetzt dann, ich studiere einen Master, wo ich coolerweise auch die möglichkeit habe mich intensiv mit drogen kriegen und ähm, so Aspekten drumherum beschäftigen kann mhm. und äh, bald beginne ich meine masterarbeit okay. äh, die ich dann ein paar monate mit der ich dann ein paar monate auch noch mehr intensiv beschäftigt bin jetzt gerade in der sommerpause kann ich ein bisschen mehr verliebt machen aber dann ist es dann auch wieder der studijob umfang ähm, und dann genau studienkredite okay. so zur finanzierung okay. ähm, ich bin Komplizin beim Zentrum für politische Schönheit. Okay. Und, <lacht> ja, das, genau, bin ich Mitglied in der Linkspartei in Berlin mhm. und äh, da im Bezirk so ein bisschen aktiv und Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Wirtschaftspolitik. Okay. Ähm, das ist noch so was Kleineres, ähm, also die, die Hauptbeschäftigung ist aber Wohnpolitik. Wie stellst du dir eine Legalisierung vor? So wie Tabak und Bier oder strenger reguliert? Ich habe schon eine Wunschvorstellung natürlich, dass ja, ja. wir einfach um diesen ganzen Stress um die Drogen aufhören und dass einfach halt einfach ein Teil von menschlichem Leben sein kann, mhm. Drogen zu nehmen, ohne dass es irgendwie ein politisches Trara ist wie kann, wie kann ähm, die, der schädliche Konsum, der nicht von der Droge allein ausgeht, wenn überhaupt das ein großer Faktor ist, sondern von eben anderen Bedingungen, ob der Drogenkonsum problematisch ist oder nicht, mhm. ähm, wenn, wenn das jetzt von heute auf morgen wären, wir morgen sagen würden, wir machen jetzt meinen Traum von Legalisierung so, dass einfach Drogen einfach irgendwie erhältlich sind. Und, ähm, und dann kein Trara ist, ist das ist, ähm, dann würde vielleicht, ja, das, das würde nicht funktionieren. Also ich mache mir dann eher, vielleicht wird es auch funktionieren, keine Ahnung, das ist so, so unrealistische also Gedanken. Ich mache mir dann eher die Überlegungen, was ist der nächste Schritt und wie können wir da hinkommen und vor allem, was, was mir wichtig ist, wie können sich diese Narrative verändern, nicht nur diese Vorstellungen, dieses, diese Selbstverständlichkeiten, die man glaubt über Drogen. Ähm, oder oder was eine Horror die, diese falschen ähm, zum Beispiel, dass man glaubt, so, wenn bestimmte Drogen einmal genommen werden, dann hat die Person es komplett willenlos und ihr Leben ist verloren und sowas mhm. das ist Unsinn. Mhm. So, aber wie kann man das verändern und das ist so eine große Überzeugung. Wie kann man diesen nächsten Schritt gehen und und das aber nicht nur in diesem Bereich ähm, der Substanz der Überlegung, so wie kann ich das für Cannabis machen, sondern ich versuche dann immer oder mein Interesse ist dann größer, äh, das in größeren Kontext zu denken. Wie kann ich dazu beitragen, dass Menschen weniger Menschen abwerten. Mhm. So. Mhm. Dieses dieser Habitus oder diese Überzeugung von sich selbst, dass ich eine Entscheidung darüber über den Drogenkonsum einer anderen Person treffen kann, mhm. so, das, das geht mich an sich nichts an. Was mich was angeht, ist, dass ich eine schöne Gesellschaft möchte, wo alle ein gutes Leben haben können, meinen Anteil mache ähm, dazu und wie ich zu, zu ähm, Bedingungen beitragen kann oder zu einem guten Gesundheitssystem oder zu einem guten Sozialsystem, dass alle ein gutes Leben haben. Jede Begründung, die man führt, so wenn man jetzt sagt, okay, wir legalisieren Cannabis, damit dann weniger Jugendliche Kiff wie wir es in anderen Ländern gesehen haben, ist wahr, weil sich die, die Zahlen in anderen Ländern gezeigt haben und und ähm, es können mehrere Gründe, also man weiß nicht den einen Grund, es gibt wahrscheinlich ganz viele Gründe, warum die sich dann sammeln, dass insgesamt der Konsum dann weniger ist oder so. Und das ist ähm, begrüßenswert insofern, wenn die Jugendlichen dann eine schöne Entscheidung für sich treffen oder fähig sind, Entscheidungen treffen, mhm. mit denen sie sich auch dann längerfristig wohlfühlen. Aber es ist ja nicht ausgeschlossen, dass trotzdem dann noch Jugendliche, ähm, ob jetzt auf dem legalen Markt oder illegalen Markt, sich was beschaffen. So, ähm, mhm. also, Wovor schützt man sie dann eigentlich? Das ist dann nicht so mit der Legalitäts- oder Illegalitätsfrage. Klar, also ist es dann besser, wenn sie jemanden in den Laden schicken, so wie wir mit dem Alkohol früher oder wie das jetzt wahrscheinlich auch andere machen, so hey, das äh, ist mal, äh, was mhm. bitte, ich, ich krieg das noch nicht. Ähm, es ist sicherlich besser, das dann legal zu kriegen, weil man dann wenigstens weiß, was ist drin und in welcher Dosis und so weiter. Mhm. Mhm. Ähm, aber das ist ja jetzt auch nicht das, was man sich vorstellt, wenn man sagt, okay, man mag Jugendliche irgendwie ähm, damit aufwachsen lassen, ähm, Drogen erst später zu entdecken, wenn überhaupt. Mhm. Oder, oder da die, diese, dass, dass sie da nicht so hineingeworfen werden oder durch Dru äh, Gruppendruck nicht in Situationen kommen, die sie von sich aus nicht gesucht hätten. Mhm. Ähm, aber da stört mich halt dann auch wieder diese Vorstellung, was dann auch immer schnell in die Diskussionen kommt, von wegen, dass Kinder keine falschen Freunde haben sollen. Oder wenn Eltern dann Angst haben, dass die Kinder den falschen Umgang haben und dann wiederum die anderen Kinder stigmatisiert werden. Oder wenn, wenn ein Kind Schwierigkeiten hat, dass es dann sofort auf die Eltern zurückgeworfen wird. Und solche Sachen. Es sind so viele einfache Erklärungsmuster und so eine Panik, wenn es um Kinder und Jugendliche geht, wo ich selber noch, aber ich, ich, ich sage nicht, dass es die Argumente nicht gibt. Ich habe einfach selber noch nicht die Zeit gehabt, mich da entsprechend einzulesen und mal diese Argumente des Jugendschutzes mhm. ähm, komplett zu durchdenken und nachzuvollziehen. Ja, Du hast recht, wegen Jugendschutzen sogar, weil im Park steht ja auch niemand da und verkauft Schnaps an Jugendliche. Mhm. Ja, da ist halt auch die Frage, so welche Jugend möchte man führen. Also wenn ich jetzt zurückdenke, Alkohol hat halt irgendwie so wahrscheinlich im Durchschnittsalter, so 14, 15, wo ich war, man hat halt einfach irgendwie in Volksfesten in Bayern irgendwie dann angefangen mitzutrinken mhm. und so. Und das war, war so normal. Mhm. Aber ich kann nicht sagen, dass es jetzt was Negatives für meine Entwicklung war oder so. Das war ich, Natürlich gab es peinliche Momente, und wo ich mir dachte, oh, oder so, oder die, ähm, ja, Jugend. Also ich bin jetzt Ende 20, so Anfang 20, natürlich habe ich Sachen gemacht, wo ich mir dann am nächsten Tag dachte, oh. So es war, Andererseits war es natürlich auch, kann ich froh sein, dass nichts passiert ist, wo ich dann wirklich ernsthaft im Nachhinein was bereut habe, was ich jetzt vielleicht nicht getan hätte. Mhm. Ähm, wenn der Alkohol nicht dabei gewesen wäre. Es war eher nur so ein, so ein Fremdschämen oder also so für mich oder? selbst. so Solche Sachen passieren, aber jetzt in meiner Biografie, aber ich will das einfach auf keinen Fall auf eine andere übertragen. So, man kann auch sehr schlechte Entscheidungen oder sehr schlechte Erfahrungen mit Alkohol haben. Und das mhm. ist ja auch einfach ein Riesenproblem und unterschätzt Problem. Also ich glaube, es ist schon, man ist sich schon darüber bewusst, dass Alkohol ein Riesenproblem ist. Man weiß es irgendwie. Aber irgendwie niemand will halt auch was dran ändern. Das muss ja. man halt auch irgendwie anerkennen, so dass Alkohol irgendwie auch eine Freude bereitet. Ich frage mich so, wenn wir jetzt andere, zu, einfach mal überlegt, so, wenn jetzt andere äh, Substanzen gleichwertig wie Alkohol verfügbar hätten, mhm. ich vermute mal, dass dann weniger Leute zu Alkohol greifen würden, sondern merken würden, ach, eine andere Substanz passt eigentlich besser zu mir. Nehme ich halt die jedes Wochenende oder als Feierabendbier und so, was gleichwertig zu Alkohol funktionieren kann. Also wenn man sich David Nutt anschaut, potenziell noch weniger schädlich. Mhm. Ähm, wenn man jetzt auf das Schädigungspotenzial anschaut. Ja, Aber das okay. ist halt wirklich nur eine Vorstellung, ähm, wie man sowas umsetzt. Also das sind wir halt momentan nicht und momentan interessiert mich halt, wie kann man die ganzen Schäden ähm, reduzieren. Ja. Vor allem diejenigen, die durch diese allgemeinen Stigmatisierung oder, oder schlechtreden von Leuten, die mit Drogen zu tun haben. Mhm. Haben. Aktuell wird der Görlitzer Park wieder in der Presse zerrissen. Aber wir sind jetzt gerade hier in der Hasenheide und überall in ganz Berlin gibt es Drogen. Was sagst du und dazu? Fast. Man kann überall man kann Drogen kaufen. Ja und deswegen geht es beim Görli halt auch nicht um Drogenpolitik so. Und alle irgendwie diskutieren ja. über Drogenpolitik und es ist richtig, dass wenn man sich wirklich darüber interessiert, so wie kann man dafür sorgen, dass die internationale Kriminalität sinkt. Und, und Drogenkriege in den Anbauländern vermindert werden oder wir uns mhm. unsere Verantwortung dafür übernehmen, dann muss man legalisieren. Mhm. So, dann muss man eine legale Alternative schaffen, weil die Nachfrage da ist. Ja. Ähm Würde man die illegale Produktion von so zum Beispiel legalisieren, dann hätten die kolumbianischen Bauern, die es jetzt schon anbauen, wenigstens Rechte, die sie einklagen könnten. Dann könnten die Leute nichts sauber ähm, produzieren und müssten nicht in den Teppich einrollen und so schmücken. Ja, ein bisschen faszinierend, dass man, dass man, das ist eine auch fasziniert hm. mit der illegalen Mar Markt. Das ist ein bisschen traurig, aber es ähm, ist auch sehr viel Kreativität dahinter, so nicht. wie wie man eigentlich das legale auch ähm, den legalen Markt umschiffen kann. Das sagt ja auch sehr viel über den legalen Markt eigentlich mhm. aus, ähm, dass es diesen illegalen Markt wa gibt. Warum kriegen Leute in, in legalen Markt keine, keine Jobs und, und müssen dann irgendwie in ihren Lebensunterhalt anders zusammenkriegen? Mhm. Und da ist halt Cannabis dealen einfach das geringste geringste Übel. So ähm, mhm. das andere ist halt, wie man illegal oder ja zu Geld kommen kann, das sind halt einfach weniger schöne Möglichkeiten. So. Ja. Ähm, aber genau zum Dealer im Görlitzer Park, weil ja jetzt gerade wieder dieses, dieses Thema aufgekocht ist. Wenn es einem um Drogenpolitik ginge und um Dealer ginge, müsste man in allen gesellschaftlichen Bereichen gleichwertig diskutieren. Mhm. Aber was da passiert wird, dass dieses allgemein wahrgenommene Drogenpolitik auf schwarze Menschen projiziert wird. Mhm. Das ist irgendwo dieser eine Park, wo Afrikaner verstärkt auftreten, in anderen Parks sind es andere Leute. Da sind wir beim Rassismus. Richtig. So. Deswegen ist ja dann die Diskussion dann auch speziell im Girlie und der Girlie der, der, der Problempark. Mhm. So. Also ich, klar, manche Anwohner, die dann interviewt werden, irgendwie ähm, Schwierigkeiten damit, ähm, dass die Drogen so präsent sind. Mhm. Ähm, das bereitet ihnen aus verschiedenen Gründen Sorgen, ähm, aber die lassen sich halt einfach tatsächlich nicht damit lösen. Wenn sie ähm, sagen, der Girlie hat ein Problem und wir müssen da Lösungen schaffen, weil das einfach nur ja. entsprechend Leute trifft. Und auch jetzt, wenn man sagt, man muss Cannabis legalisieren und dann ist das Problem in Girlie gelöst, hat man auch noch keine Antworten darauf, was mit diesen Menschen passiert. Es ist halt Schwarzmalerei und der Versuch, Menschen zu stigmatisieren. Ja, wir brauchen eine Antwort, ja, wie, wie können ja. Leute legal bei uns arbeiten? Ja. Also, oder, oder die Option haben, legal zu arbeiten so und dann halt ja, die Wahl zu haben, welche Jobs sie haben. Das so, aber das sind dann wieder so, so große gesellschaftliche Themen, die sich allein halt mit den, der drogenpolitischen Debatte, wie sie jetzt geführt wird, nicht beantworten lassen. Ja, das das ist es halt, also Man hat halt diese, irgendwie diese Idee davon, dass dann die Leute, die dealen, also ich spreche jetzt, man muss ja auch unterscheiden von der organisierten Kriminalität, die weltweit ja. ähm, ihre Funktionalität hat, oh, ähm, wo, wo macht dahinter steckt und einfluss darauf wie der drogenhandel stattfindet und dann die leute die einfach um, um ihre, einfach einen job brauchen um irgendwie geld zu verdienen und dann halt im legalen markt aus verschiedenen gründen keine möglichkeiten haben sei es dass sie keine arbeit, ähm, Erlaubnis haben in Deutschland, mhm. aber zu Geld kommen müssen und deswegen dann im illegalen Markt arbeiten und sagen, das ist jetzt das geringste Übel, was ich machen kann. Ich verkaufe Cannabis. Mhm. Aber das ist auch wiederum nicht der ganze Drogenhandel. Also warum Leute handeln, gibt es ja auch verschiedenste Gründen. Also ja. wenn man sich das komplett anschauen möchte, darf man halt eben auch nicht nur auf diesen Aspekt schauen. Okay. sondern genau. Und dann, und dann hat man diese ähm, Vorstellung, dass die Drogendealer so besonders härter bestraft werden müssen. Also ich gebe dir recht, das ist schon so, dass wenn man jetzt einen Verkauf hat, dann hat man schon die Absicht jetzt zu verstreuen. Mhm. So, ähm, das, das ist vielleicht ein Unterschied, aber ähm, was eben nicht der Fall ist, dass dann so eine, so eine, dieses böswillige Monster, dass man dann, dass einige dann im Kopf haben, die dann Drogen verkaufen, um die Person dann süchtig zu machen. Ja. Das habe ich das ja auch gelernt dass Jugendliche, du wirst dann einmal hast du was im Club im Drink und dann hat man dich süchtig ja. gemacht und dann kannst du nicht mehr Nein sagen und willst immer mehr, einmal hat man es dir kostenlos untergeschoben ja. und dann musst du dafür zahlen und so, Also dieses Bild von, von Menschen, die böswillig sind und einfach einen ähm, als Kunden äh, anbinden möchten an einen und willenlos machen und so, das ist halt einfach so komplett falsch. Und ich glaube, dadurch steigert sich auch nochmal diese Vorstellung von dem bösen Dealer, die, ähm, die unsere Kinder irgendwie zerstören möchten oder so ja. wegen die, die haben auch kinder und, ja. und vor allem ähm, die wollen auch verstehen ich habe einen artikel gelesen aus hamburg von einem über dieses äh, unsere kinder so wo er halt dargestellt hat dass diese vorstellung unsere kinder die sind alle weiß die kinder mhm. und was ist denn wie kann er als schwarzer mann erklären er seinen kindern erklären so warum die Polizei ihn immer aufhält mm. in einer bestimmten Gegend. Warum? Wie, wie erkläre ich das meinen Kindern? So. Das ist sicher nie leicht zu erklären. Und das ist auch ist. unsere Kinder. Und das sind auch Kinder und auch Menschen, die in diese Welt hineinwachsen, mm. die Welt verstehen wollen. Also da sind wir halt auch wieder diese, diese Vorstellung, unsere Kinder von den bösen Dealern, mm -hmm. ähm, ähm, finde ich sehr schädlich. So. Kannst du dir das vorstellen? Den Gurley kennt man sogar in Australien. Aber Hasenheit oder Hermannplatz, das kennt halt keiner. Lass das mal sagen. Aber diese Touris, die fahren ja dann alle extra hin und wollen das sehen und machen ja. Fotos davon und sagen, und oh, ich war im Gurley. <lacht> ja, und kaufen dort. Ich meine, wer kauft ja dort auch ein, Leute, die... die, die also ich weiß es nicht. Ich kann nichts darüber gelesen, keine Auswertung. Ich weiß nicht, ob es eine gibt. Aber jetzt in so, meinem Umkreis, kauft niemand im Gurley ein, weil man halt sagt, ich habe ich habe irgendwie einen Zugang zu etwas, wo ich lang längerfristig schon einkaufe und ich weiß, dass ich da auf eine gewisse Qualität mich verlassen kann. Oder da ist eine Person, es gibt ja auch auch Dealer, das ist übrigens auch, würde ich mir auch sehr wünschen, dass wir das nach Deutschland kriegen. Ähm ich weiß nicht, ob das irgendwann wo in der Welt jetzt schon umgesetzt ist, aber ich in den USA gab es mal den Vorschlag, ähm, dass man in die Harm Reduction, also in diese Maßnahmen zur Verringerung des Drogenkonsums an sich oder auch der Drogenpolitik, die sich auf den Drogenkonsum auswirken, ähm, um als Maßnahme auch die Dealer:innen daran zu beteiligen. Mhm diese Schäden zu minimieren, indem man sie ausstattet. Das kam im Rahmen der Opioid-Crisis in den USA, ähm, dass man sich überlegt hat, weil es geht ja um dieses Fentanyl, es ist, ist in, diesen, in dem ähm, Stoff, was ich hier verkaufe, ist da Fentanyl drin, mhm. durch vorige Schritte in, in der, im Lieferweg. Durchdreckt ähm, mit Fentanyl. Kann man, äh, genau, und kann man, kann man das... Das ist ja oft ein Fall für eine Überdosis, weil das ist ja viel potenter ja, ja. und wenn man das nicht weiß, dass es drin ist oder so, dann, dann hat man halt schnell eine Überdosis. Ja. Genau. Und das ist, dass solche Sachen sind halt einfach absolut vermeidbar. Es sind so viele Menschen, die sterben, das ist so absolut vermeidbar mit anderer Politik oder Aber anderen Maßnahmen. Und da kann man genau die DealerInnen, ja. ähm, der Vorschlag war, die DealerInnen zu beteiligen, indem man ihnen Testkits gibt, ah, okay. chemische Testkits, okay. ähm, wo die dann checken können, was sie eigentlich verkaufen. Mhm. Das ist ein absoluter Tabubruch. Das würde die CDU niemals zulassen. Absoluter Tabubruch. So ja, aber, aber das wäre ja dann auch nochmal den DealerInnen, die daran zu beteiligen. Äh, noch Schritt weiter. <lacht> daran zu beteiligen, dass weniger Menschen sterben. Aber eigentlich so ist das super super. naheliegend und eine sehr schöne Idee und auch die, äh, die Menschen, die Drogen verkaufen, ähm, als Aktive nicht, nicht in dieser passiven Rolle zu halten. Klar, die können jetzt nicht aktiv an der Debatte teilhaben sage ich bin Dealer und ich erzähle euch jetzt mal, was ich von Drogenpolitik halte. Das ist halt ein bisschen schwer vielleicht. Äh, ähm, äh, geht geht sicher weiß ich nicht geht sicherlich auch müsste man hinarbeiten um da mehr Stimmen einzufangen auch wenn man die Möglichkeiten eben hat so wie ich offen zu sprechen mhm. über das was ich über Drogenpolitik denke ähm, ohne stigmatisiert zu werden ich, ich habe jetzt da keinen äh, unmittelbaren Jobverlust zu verlieren oder keine Ahnung man man glaubt okay ähm, dass ich Drogen bei mir trage oder so, mm. oder die jetzt ums Eck rum hier im Park verkaufe. Das ist einfach kein naheliegender Gedanke dann bei mir. Ich und. Na in Bayern würden die Leute Angst haben, dass die Polizei dann kommt und eine die Wohnung untersucht, nur weil man offen dazu steht. Ich habe die Diskussion früher öfter geführt, wenn ich Leute zur Handparade eingeladen habe aus Bayern und nee, dann und, und sieht das vielleicht jemand im Fernsehen und dann Ja, das so, aber so das Date verstehe ich. Ja. So, Hallo aber nicht, weil du eine Meinung hast, eine politische Meinung. Ja. Das kannst du doch haben, ohne dass du das nimmst. Ich aber ich verstehe Trend, diesen die Gedanken, dass man, man macht was Illegales und kann und gleichzeitig, ja, kann man es nicht nachvollziehen. Ähm, also man, der Konsum ist ja nicht illegal, aber dass man die Sachen bei sich trägt. Allein durch die Stadt zu gehen und dann das in der Hosttasche zu haben und dann das Gefühl zu haben, boah, jederzeit könnte ich jetzt im Gefängnis landen. Mhm. Ähm, das ist absurd. So, man begeht keine Straftat, man geht durch die Stadt. Ja. So, ähm, und äh, das ist halt auch so eine... Ja, auch während dem Konsum dann sich denken zu müssen, so, ich habe mit einem gesprochen, der hat eine Zeit lang gekifft und irgendwann ist ihm dann gekommen Scheiße, ich könnte jederzeit Probleme mit der Polizei kriegen, von meiner ja. Schule fliegen. <lacht> ähm, und seitdem war der Konsum nicht mehr schön. Ja, ja so im das seitdem ja war, immer diese Angst. Ja. Ja. Deswegen hat er dann nicht aufgehört zu kiffen, sondern einfach sehr ähm, schlechte Erfahrungen gemacht. Was wünschst du dir von den neuen Drogenbeauftragten? Also unsere wir kriegt nächste Woche, ähm, diese oder nächste Woche, eine Gesprächsanfrage von uns. Okay, <lacht> ähm, Ja, von, von Lieb. Ähm, okay. Ich würde mich freuen, wenn es sie, sie annimmt. Okay. Ähm, und ja, ich würde, ich würde mir wünschen, ähm, dass, dass das Drogenpolitik ernster genommen wird. Ich glaube, Drogenpolitik wird nicht ernst genommen für das, was sie ist. Man denkt so, das ist so ein bisschen ja, die Kiffer, die irgendwie bei Social Media nerven. Mhm. Ähm, das macht ja auch sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, was ich mir von der Bundesregierung wünschen würde, wäre, dass das, Drogen, das Thema Drogenpolitiken einen anderen Stellenwert kriegt und dass man die Verantwortung ähm, versteht für die Menschen, die wegen Drogengebrauch sterben, dass es Menschen sind, die unnötigerweise sterben, dass man ist das, das alles ähm, tot... Tode, also, ähm, Menschen sind, die gestorben sind, was man aber hätte vermeiden können, was unnötig sind. Menschen stecken sich mit Krankheiten an, ähm, durch Spritzengebrauch zum Beispiel. Unnötig, alles vermeidbar. Menschen ähm, wird der Führerschein weggenommen, nicht weil sie gefahren sind, in Drogenkonsum, das ist ja ein anderes Thema, sondern weil sie in welchem Besitz hatten. Ähm, auch Katastrophe, können ihre Jobs nicht mehr ausüben mhm. äh, und solche Sachen, dass das ein massiver ähm, Einfluss auf das Leben von vielen Menschen in Deutschland einerseits ist, was einfach vermeidbar ist, unnötig so und und auch schlecht zu rechtfertigen eigentlich, wenn man versucht zu argumentieren so, was wir alle sehr viel tun. Und dann halt einfach auch, dass dieses Thema ähm, der globalen Zusammenhänge, Drogenkriege weltweit oder das, mhm. man kann ja von dem einen großen Drogenkrieg sprechen, wenn man sagt, das ist eine globale Sache, man kann mhm. aber auch, wenn man sich die Drogenkriege dann einzeln anschaut, die alle ein bisschen unterschiedlich ist, von mehreren Drogenkriegen sprechen, wie auch immer, mhm. auf jeden Fall, dass es auch ein politisches Thema wird, ja. würde ich mir denken und äh, wünschen und dann offen zu sagen, okay, wir haben hier in Deutschland wir haben eine gewisse Nachfrage, die nehmen wir ernst, die ist da, mhm. wie gehen wir verantwortungs voll damit um, dass es einfach tatsächlich, dass es die Tatsache ist, dass es einfach so ja. ist und was ist unser Beitrag dann zu dieser Welt, um, um die organisierte Kriminalität äh, zu vermindern, was können ja. wir da tun, was sind ja. sinnvolle Maßstäbe und ähm, irgendwie auch auch eine bessere, bessere Möglichkeit haben, dann jemanden, den Präsidenten von den Philippinen, Duterte, halt ernsthaft auch kritisieren zu können. Ja. Wenn wir auch, also aber wenn wir das selber machen, wenn wir grundsätzlich auch eine Drogenpolitik haben, die Leute kriminalisiert, die Drogen nehmen, mhm. ist es halt schwieriger, dann ein anderes Land zu kritisieren, die das halt dasselbe machen, ja. bloß halt in einem sehr traurigen großen Extrem. Ja. Ähm, aber er, er sagt halt, ähm, er zeigt halt Menschenrechten den Stinkefinger. Ja. Und ähm, es ist er sicherlich auf, ähm, äh, insgesamt schwer zu kritisieren, vor allem weil er ja die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich hat, aus, aus vielen Gründen. so. Ähm, aber was die Drogenpolitik angeht, ja, muss man ihn halt auch dann irgendwie kritisieren können. Ja, ja. So, und es ist eben schwer, wenn man ihm grundsätzlich zustimmt. Dass Kriminalisierung eine gute Sache ist. Er hat, er hat gesagt, er ist stolz, er wird stolz darauf sein, drei Millionen Drug Addicts, ähm, äh, wenn die dann getötet sind nach seiner so Legislaturperiode. Hat es dann, ähm, hat gesagt, äh, Hitler massacred three million Jews. Äh, Jews mhm. Sorry. Äh, Hitler massacred three million Jews, sechs Millionen so um, es fällt irgendwie auch wenigen auf, die das zitieren. Um, und äh, er wird, um, uh, he will be happy to um, slaughter um, three million drug addicts. Irgendwie so wie das Zitat. Ja, und ich glaube eben, was, was so hilfreicher wäre, einfach darüber zu sprechen so, warum haben wir von Menschen, die Drogen nehmen, so ein schlechtes Bild. Wie können wir davon wegkommen, weil das verbindet uns ja mit mhm. den Philippinern. Ich habe ähm, ähm, so ziemlich alles geglaubt, was mir in der Schule beigebracht wurde oder okay. von der Polizei damals, die in die Schule kam über Drogen. Ja. So, nimm die einmal und, und dir wird schlecht gehen und ich habe das halt dann ähm, geglaubt, dass es so ist. Ich meine, mhm. das sagen Erwachsene, die werden schon wissen, was sie sagen und so. Und habe dann das für mich verwendet. Das war mir dann nützlich insofern, dass ich andere Leute, die Drogen genommen haben, also das war Kiffen vorwiegend, mhm. abwerten konnte und ich sagen, sagen konnte: Ich bin was Besseres als diese, als meine Mitschüler, mhm. weil die Drogen nehmen und ich nicht. Okay. Also ich habe dann auch, ich dann eigentlich schon Alkohol getrunken. So, das war dann wieder dieses. So, das das hat, dann, wissen, hat dann nicht dazu gehört, aber das war ja auch. Also ich habe das alles geglaubt und für richtig gehalten, dass es einen Grund hat, warum mir das so beigebracht wird. Und dann bin ich nach München gezogen, bin in den Nachtclub gegangen habe gesehen, oh, okay. <lacht> irgendwie, irgendwie, irgendwas ist anders. So, die Leute, es ist cool in den Nachtclub zu gehen, das macht mir Spaß, ich fühle mich hier wohl. Und Leute nehmen ähm, Drogen regelmäßig an den Wochenenden ähm, und es ist einfach okay. Und, aber, aber dann habe ich eben gesehen, also das ist halt okay im Sinne von, für mich ist es okay, ich habe keine Schwierigkeiten damit, die Leute ziehen mich auf die Straße, es ist kein schlechter Umgang für mich, ich verbringe einfach keine Zeit für die ihnen. und irgendwie genau, es ist irgendwie anders als das, was ich bisher für wahrgehalten habe und dann... Ähm habe ich aber halt auch ein paar Sachen mitbekommen, wo Leute eben keine schönen Erfahrungen auf Drogen hatten. Das war aber halt einfach nie die Droge selbst, mhm. die Substanz selbst, sondern es war halt, dass die Dosis nicht bekannt war, dass was anderes drin war, als man dachte, dass man keine Erfahrung mit der Substanz hatte, solche Sachen. Mhm. Und dass man eben dann auch manche gerne Informationen darüber gehabt hätten, aber die ihnen auch einfach nicht zur Verfügung standen. Man kann natürlich alles eben im Internet nachschauen, halt ja, aber ja. Das ging auch schon damals bei mir, aber ja, ähm, es, es ist halt, wie verlässlich ist es dann. Mhm. So. Also, du kannst ja trotzdem ja. nicht wissen, ob das Pulver, das du da kaufst, Man trotzdem wirklich nicht wissen. ist, ja. ob da vielleicht Crystal drin ist. Ja. Na, heute egal. Ich will heute sagen, Angst haben, dass wenn du mal Koks kaufst, dass da Crystal drin ist. ja das ist aber noch stärker ja. als das, was ich eigentlich erwarte und ich nehme mal andere Substanz und. Ja, das ist dann, das ist das selbe, wenn du was Bitteres im Mund nimmst und was Süßes erwartest. Mhm. Weißt du schon, das genau denselben Kontrast hast du halt dann bei Drogen auch, das heißt, das Erlebnis wird nicht schön. Wenn du Drogen nicht freiwillig nimmst, dann ist das auch kein schönes Erlebnis. Ja, ich würde es nicht ausschließen, ich glaube es geht, oder? muss ich halt darauf einstellen können dann. Du kriegst da Ecstasy ins Glas und hast es noch nie vorher genommen. Und und und plötzlich kommt dieser Ja, wenn man dann nicht weiß, dass das gerade mit mir passiert, dann, dann glaube ich wäre ich. Oder LSD noch ja, schon? ja, ja, nee, da wäre ich auch. Da kann man das äh, ja, genau, also ich bin insofern, wenn mir das passieren würde, dann würde ich, ähm, und ich würde darauf kommen, dass das gerade wohl in mein Glas war so. Oder ich, ich könnte es zuordnen durch ja. die Informationen, die ich habe, dann würde dann wahrscheinlich sagen, so, okay, ich weiß gerade, irgendwas passiert mit mir, es wird wieder aufhören. Ja jetzt das so ist, suche ich in welcher Umgebung bin ich gerade, wo kann ich mich wohlfühlen damit. Ähm. Oder, oder im besten Fall habe ich einfach Leute bei mir dabei, denen ja. ich dann Bescheid sagen kann und sage, hey, irgendwas fühlt sich gerade nicht richtig an, pass auf mich auf. Mhm. Aber dann braucht man halt auch einen Umkreis. Und das war ich halt dann damals auch nicht, glaube ich, wo man dann einfach zu mir hätte gehen können und sagen können, hey, Feline, ich fühle mich gerade nicht wohl, kannst du einfach nur da sein. Mhm. So Das war ich halt dann auch nicht für die Person. Naja, und da habe ich mich halt irgendwie nicht wohlgefühlt. Dann ähm, habe ich gesehen, irgendwie das mit der Drogenpolitik, wie die Hand wird das mit dem Verbot, irgendwas läuft hier falsch. Und dann habe ich irgendwie, war ich auch offener dafür, Texte zu lesen von denen ich irgendwie über facebook oder so mitbekommen habe und dann habe ich drüber gelesen und so und einfach immer mehr informationen bekommen und dann eben das was ich einfach angefangen habe zu erzählen so das hat mich immer schon beschäftigt so dass menschen abgewertet werden mhm. und das hat sich halt da bei mir dann extrem getroffen. hat gesehen mhm. bei der drogenpolitik ist es einfach so krass und, und so stigmatisiert und ähm, ja, seitdem lässt mich das nicht los, das Thema. möchte es halt da mithelfen, dass sich was ändert. Was würdest du Frau Merkel raten, wenn du mit ihr unter vier Augen sprechen könntest? Ja, die halt, hört ja bald auf, vielleicht noch zwei Jahre, wenn es für sie gut läuft. Was würdest du ihr vorschlagen? Ähm, ich würde ihr äh, gerne eine Empfehlung mitgeben oder einen Wunsch. Ähm, dass sie zu den Leuten gehört, die nach ihrer Amtszeit sagen, hm, eben die Drogenpolitik war ein Thema, um das habe ich mich zu wenig gekümmert, aber das ist doch so wichtig. Es gibt eine Organisation, die Global Commission on Drug Policy, wo eben so solche Leute sich vernetzt haben und gemeinsam für eine bessere Drogenpolitik sich einsetzen. Also Leute, die in entscheidenden politischen Positionen in verschiedenen Ländern der Welt waren und jetzt richtig gute Arbeit machen okay. gegen, gegen den globalen Drogenkrieg. Und für die Verbesserung von so vielen, gegen Stigmatisierung, die, haben, die verbringen tolle Hefte raus jährlich, ähm, wo sie immer wieder ein anderes Thema haben, was halt dann eben von Anbau ähm, zu Stigmatisierung und äh, Kriminalisierung solche Themen abdeckt. Mhm. Aber wenn sie damit macht, das wird mich freuen. Also Leute, wer werdet Mitglied bei Lieb kostet gerade 6,66 Euro im Monat. Ähm, das kann nur was Gutes bedeuten, wenn wir die Strafrechtler auf unserer Seite haben. Vielen Dank für deine Zeit und auf ein erfolgreiches 2020!